Was ist der größte Fehler, was man als reiche Kaffeeverzehrer, Genießer machen kann? Ich glaube, der größte Fehler ist die Informationssperre. Du bist irgendwie auf Galererma Kaffee aufmerksam geworden. Du hast schon vielleicht eigene Erfahrungen gesammelt und das war's. Ich glaube, das ist ein Fehler. Denke mal ein bisschen mit. Du bist zu Hause machst irgendwas im Haushalt, tust vielleicht was kochen oder ausputzen und im Wohnzimmer, im Hintergrund läuft irgendein Programm im Fernseher und plötzlich sagt der Moderator, wunderbare Heilung durch Reishi Kannst du dir das vorstellen? Ich, nicht, ich glaube, dass im wahren Leben nie passieren kann, im Wunderland vielleicht, weil die Informationen im in Mainstream-Media gefiltert sind. Bestimmte Infos findet man dort nie. Diejenigen wie ich zum Beispiel, die sich seit Jahren mit vita beschäftigen, wir haben so viele Erfahrungen. Stell dir vor, wir haben über 900 Partner, meistens in Europa und diese Partner haben Erfahrungen mit unseren Produkten und sie erzählen das und so weiter. Also ich könnte stundenlang Erfahrungsberichte erzählen, aber wenn du nicht mit mir in Kontakt bist, dann bekommst diese Erfahrungen, diese Infos überhaupt nicht, weil wie gesagt im Mainstream-Media kann man zufällig so by the way diese Infos nicht kriegen. Und wir sagen immer in unserer Zeit, wir leben im Informationszeitalter, also die Infos sind wichtiger denn je. Ein Info, ob du das hast oder eben nicht, kann zwischen Gewinn und Verlust, zwischen Gesundheit und Krankheit, zwischen Leben und Tod entscheiden. Darum ist es wichtig, meiner Meinung nach, dass man sozusagen die Quelle zu diesen Infos nicht äh, verstöpft und darum ist wichtig, dass du offen bleibst und mit uns Kontakt bleibst. Natürlich, wenn das eine bewusste Entscheidung von dir und, und du sagst, na ich will diese Infos sicher nicht haben, das muss man akzeptieren, das ist okay. Aber dass man, äh, wie soll ich sagen, <lacht> Wenn man, wenn man glaubt, alles, was im Fernseher läuft, ist automatisch wahr. Oder anders gesagt, alles, was ich brauche, kriege ich vom Fernseher oder von der Zeitungen. Das stimmt auch nicht. Also ich empfehle dir, denke mal ein bisschen darüber nach. Und bleib nicht im Vorzimmer stehen praktisch. Also wenn du schon einige Produkte von uns verzehrst, Glaub mir, da steckt noch viel mehr dahinter. Aber wie gesagt, diese Infos kannst du nur von uns kriegen. Du brauchst online oder offline mit Leid treffen, die darüber Bescheid wissen. Wir haben auch viele Kontakte, viele Therapeuten, die uns gute Erfahrungen erzählen können, sogar eine Empfehlung holen können. Also wenn du irgendein Problem hast, denke mal daran, dass vielleicht wir auch alternativ, alternative Weise helfen können. Okay, triff deine Entscheidung. Ich wünsche dir alles Gute.